Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Auf der PS4 natürlich. Also, ich glaube, ich habe das nie wirklich erwähnt, aber ich spiele auf der PS4. Irgendwie. Ah, ich wollte ihn nicht... Okay, ich kann die wechseln. sehr gut. Okay, es wird warm. Es wird sehr warm. Wir gehen rein. Wahrscheinlich soll ich die Spar-Torch mitnehmen, aber nicht. Nee. Ich wusste es doch. Haben wir noch einen Roboter hier? Ich habe das Gefühl, sie haben das Arsenal-Waffen ein bisschen verkleinert. Was aber nicht schlimm ist, irgendwie. Finde ich persönlich jetzt. muss ich denn hin? Ich werde erstens getroffen und zweitens brauche ich die Waffe gar nicht. Achso, das geht dazu. so das ist das lange Dreierkeiten. Es gibt ein Ziel? Oh ja, jetzt gibt es Ziele. Und so, einmal da. Böse da. Stabil. Da steht nichts mehr. Hier ist auch sauber. Ziele, das ist unsere Schwachstelle. Das ist die letzte Luftabwehrkanone. Ohne Arscher gefällt. Die SR-Verlust passiert. Kein anderer. Das ist Feueranfrage. Ich muss die Luftabwehr loswerden. Verstanden. Warte auf Feuerbefehl. Zeit zum Ziel: 10 Sekunden. Ich connecte mal mit dem. Feuer frei für Jackals. Verbündete nah. Captain, Achtung, die Luftabwehrkanone ist noch online. Jackal 2,5. Schalten Sie die Kanone aus, egal wie. Negativ 2,5 ist leer geschossen. Ich hab nichts mehr, Sir. Das berührt er nicht mehr. Fuck. Verstanden, Commander. Ich rammel dich. Ich gebe Heavies kann ich nicht nur. Ne? Viel Glück, Sir. Alles Gute. Viel Glück. Ja. Wir brauchen Verstärkung auf der Brücke. Rotten. Los, los, los. Rhino -Team auf Position. Verstanden. Am Brückeneingang in Deckung gehen. Okay. Ja, das schaffen wir ja wohl. Alle Stationen. Die Luftabwehrkanonen sind erledigt. Wir gehen weiter. Wenn wir die Brücke passieren, sind wir drin. Ja. Yeah. Arbeit, Commander. Alles klar. Wir gehen rein. Rein da, los! Dann los! Los, los! Wir haben wirklich jeden bewaffnet. Griff, Sie gehen vor. Ich bleib mit meinen Marines hier. Verschaffe ihnen Zeit, Sir. Nein, sie begleiten den Captain. Ich bleibe. Guter Mann. Hier, nimm. Na los. Ich lebe für ein gutes Gefecht. Ihr drei, ihr geht mit Grit. Heizen sie ihn gut ein. Okay, ihr zwei, da geht uns um Deckung. Du nimmst die andere Seite. Ach, Scheiße. Wir werden so viele Leute verlieren. Erledigen wir es und dann hauen wir ab. Alles klar. Los geht's. Sie auch, Griff. Machen Sie sie fertig, Griff. Die sind nicht kugelsicher, Sir! Wenn sie sehen wir sie fallen, das wäre das schlimmste, was kommen kann. Die sonst sag die Bauleiter da drauf dann. Starte überall drauf. Die SDF-Schiffe sind im Trockendock. Sie werden gebaut, repariert oder beladen. Ist dort ein Schiff, das wir brauchen können? Ja, Ma'am. Es gibt dort eins mit Sprungpotenzial. Gut. Das nehmen wir. Was ist unser Angriffsplan, wenn wir oben sind? Sie fangen uns da ab. Er hat recht. Der Aufzug ist der einzige Weg nach oben. Sie verfolgen uns sicher bereits. Sir, ich aktiviere vor dem obersten Hall die Notfallsperre. Wir gehen außen rum. Die Schubrüstung ist ein Plus. Die Abfänger abfangen. Wenn alles gut ist, fahren wir den Aufzug hoch. Bestätigt. Sort, Chief, Sie kommen mit. Brooks, Ethan. Wenn wir es nicht schaffen, geht ihr hoch und macht sie alle platt. Ethan kann das Schiff fliegen. Verstanden, Commander. Wir treffen uns oben. Dann mal los, Sir. Stopp ihn hier, Ethan. Roger, festhalten. Ist das die letzte Schlacht, oder... Ich weiß es nicht. Ich mag das, dass wir nicht so kapitelweise spielen, sondern durchgehend, aber. Das macht es umso schwieriger zu sehen, wie lange wir noch dran sind. Auf der Ivo hätte ich Schalter, äh, Schalldämpfer drauf gemacht. Ach was? Wer hätte das gedacht jetzt? Okay, das sieht schon geil aus. Ach hier. Bleib wachsam. Ich weiß nicht, haben wir jetzt unser Visier auf oder nicht. So wie es aussieht, haben wir es auf. Boah, das sieht geil aus. Hier merkt man... Sie jeden ein, den Sie haben. Das man hat das ganz, ganz kurz so kein Lag drin. Man merkt, wenn es wechselt. Ich kann nicht rennen, vor allem hier jetzt. So, gib mir einen dieser Sprengsätze. Bitte sehr. Türen öffnen. Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Lassen Sie mich, bevor es zu spät ist. Sie wollte, dass wir weitermachen. Die anderen verlassen sich auf uns. Wie gesagt, wir Stattet werden alle verlieren. Interhalt. Es geht mehr als nur um Krieg. Dieses Spiel will, dass wir wirklich alles verlieren. am Anfang dieser Session angesprochen, danach voll vergessen. Ähm, das neue Black Ops hat ja den Trailer bekommen. Cold War. Also der kalte Krieg und da wirklich was dahinter steckt und diese ganzen Geheimen. Wie im Black Ops Dien halt wirklich. Der Trailer sah aus wie in Black Ops 1 und da war es halt wirklich. Es gibt viel mehr dahinter, als man denkt. und Das fand ich voll cool, ich bin echt gespannt. Und ich habe die Hoffnung, dass es halt wie Black Ops 1 und 2 wird. Dass man sich da ein bisschen wieder. Das ist die shuttle -Station. Wie kommt denn jetzt hier hoch? Habe ich absolut nicht kommen sehen. Sicher. so, die wollten natürlich den Lift abfangen und haben nicht gedacht, dass wir von hinten kommen. Das ist das Problem. Danke. Jetzt habe ich verstanden, wieso das funktioniert hat. Sie hat es nicht geschafft. Wir müssen los. Ich glaube, auch der, den wir zurückgelassen haben, hat es nicht geschafft. Welches Schiff, Ethan? Das da drüben. Das ist ein Zerstörer. Volle also Griff. Griff. Können wir den nehmen? Um uns rauszukämpfen? Nein. Um alles platt zu machen. Das Schiff feuert nicht, Captain. Das Waffensystem ist nicht aktiv. Vergiss die Waffen. Lösen wir die Halterung, leiten den Sprung ein und los. Boots, wie können wir die Waffe aktivieren? Feuerkontrolle, Sir. Wo ist die Feuerkontrolle? Kommandozentrale, Man. Herr Shuttle in die Richtung. Und wer macht das? Ich. Na ja, klar. Du schaffst es nie zurück zum Schiff. Wenn wir warten, feuern sie auf uns. Du wartest nicht. Captain? Wie kommen Sie wieder nach Hause? Keiner geht nach Hause. Du gehst an Bord des Schiffs und machst dir alles Platz, aus. Richte möglichst viel Schaden an, bevor die SDF dich erwischt. Ich mach beides. Ich treffe die Werft, dann hau ich hier ab. Du hast nicht die Zeit. Pass nur auf. Du hast grünes Licht für was auch immer. Aber erfüll die Mission. Sind alle einverstanden? Sie werden eine Crew brauchen. Wir kämpfen uns weiter durch. Shuttle. Brooks, es geht los. Ethan, zu mir. Nein, Mann. Der Captain braucht meine Hilfe, um zur Kommandozentrale zu kommen. Wie wollt. Hast du gewusst, dass wir es hier zu Ende bringen? Nein. Merk schon. Tja, dann sehen wir uns in der Hölle. Spätestens da. Okay, Gentlemen, los geht's! Viel Glück. Ethan bleibt mir treu. Bis zum Schluss. Captain, hören Sie mich! Bestätigt, Ethan. Ich bin in Ihrem Netzwerk. Ich sehe Sie jetzt. Was ist mit mhm. Positionen? Die sehe ich auch, Sir. Das ist selbst Malt Das war ein Befehlssort. Der Captain bringt seine Leute nicht immer nach Hause. Nicht immer. Die Crew ist die oberste Priorität des Captains, dachte ich. Ah ne, das war nur Star Trek. <lacht> Sorry. Ist Ihr halt, Sir. Alles klar. Der Verbindungsraum sollte voll von Material sein. Die letzte Beute, was? Leider ja, Sir. Alles klar. Wohin jetzt? Gang voraus. Verstanden. Was so, war das? Unterschätzt mich nicht. Nein. Nein. Böse. Ich hasse die Teile. Mach du mal. Ich weiß, dass der noch da ist. Deinem Sektor. Verstanden. ich passe auf. Ende. Ich soll vielleicht eine zweite Waffe mitnehmen statt dem Granatwerfer. Ein Volk auf Schnellfeuer ist schon geil. Kurz überall Munis sammeln. Aber ich kann ja einfach, ja. Ich kann einfach hier voll machen. Alles klar. Renter, Renter, ja. Ich brauche keine De ich brauch Deckung. Ich brauche Deckung. Achso, so, der hätte jetzt Wände hochgefahren. Finde ich voll cool. zwischen <lacht> den Beinen getroffen nur. Es geht auch ohne. Also ich meine, Sucher, ja, wollte ich mit. Ein verstärkte Volk, was auch immer das genau heißt. Keine Schnellfeuer auf jeden Fall. Sensoren sind voll toll für die, aber ich brauche so viel dafür. Noch mehr Feinde sauber hier. Ja. Bis jetzt, Splittergranate. Eine sagt, Oben links, oben links da. Räder, wir liegen mit den Marines unter Beschuss. Ja, sie werden hier nicht ziehen. Okay, ich mache so schnell ich kann. Halt sie dir vom Leib. Wir schaffen das. Abpack. Ups. Egal. Alles sauber hier, Ethan. Gut geschossen, Sir. Sie müssen den Abzug zur Feuerkontrolle nehmen. Es ist fast geschafft. Copy. <lacht> okay. Drohnen gibt's wahrscheinlich keine hier. Nein. Ich will nur sicher gehen. Das... Nee, von da komme ich, ja? Aber ah, muss ich den Aufzug da nehmen? So. Sie sollten an Ihrem Munitionslager vorbeikommen, Sir. Bestätigt. Was für ein Arsenal. Lieutenant, find die Entschuldung. Reyes erleiden Verluste. Die Zeit rennt uns davon. Wir beeilen uns ja so schnell wir können schon. Ethan, feindliche Truppen sind auf dem Zerstörer des Lieutenants. Roger! Ich nehme Drohnen mit. Keine Roboter? Ach scheiße. Kurz nachladen. Das sind alles nur Dudes in Schutzanzügen. Okay, damit... Ich hey, ich hab dafür gucken Robotern. Ja, das ist zu spät. Okay, das heißt, ich muss noch mal kurz scannen. Da ist nix. Ich muss zugeben, das habe ich jetzt komplett überrascht. Der lebt noch. Einer lebt noch. Der ist nur verwundet da drüben. Ich habe keinen Kill-Confirm. Ach nicht schon wieder. Ich gehe mal darüber. Jetzt. Das sich in der finden, Sir. Ich bin beim Terminal Ethan. Du löst die Alterung. Ich aktiviere die Feuerkontrolle. Wir schaffen das. Sie sich in mein System, um mich in Bewegung zu halten. Das Heckmodul einsetzen. Ich habe Sichtkontakt zu Ihrer Position, Sir. Okay. Okay. Ich bin drin. Sehr seltsam. Höchst ungewöhnlich, Sir. Was tun wir jetzt? Also, ich bin jetzt Ethan. Folgen Sie den Rohren, Captain. Okay, ich gehe mal hier runter, weil das ist der einzige Weg, wo ich hinkomme. Ich hab noch zwei Minuten Zeit, oben um rechts steht die Schaltkreise schmelzen die Relais der Schiffsperrung. Ethan, wieso brauchtest du mich dafür? Der Kern ist elektromagnetisch. Der Schock kann meinen Prozessor deaktivieren. Ich werde Hilfe brauchen, um mobil zu bleiben. Ich muss in den Verteilerraum, dann kann ich die Überladung rechtzeitig stoppen. Oh nein, wir werden Ethan verlieren. Weiter. Die Zentrale ist direkt voraus. Wir werden Ethan verlieren. So was von. Für... Den kriegen wir auch nicht heraus. Er wird durchbrennen, sterben, aber wir werden ihn nicht zurückkriegen. Also sterben oh, jetzt. Induktionsspur in meinem Hand. jetzt Mal. Sieht aus, als ob überlädt. Nein, Sir. Der Kern hält <lacht> noch statt. Wir brauchen mehr Energie für die Zündung. Meine Selbstzerstörung, Sir. Die Dissonation wird den es. Durch die folgende Kettenreaktion werden die Halterungen gelöst. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es nicht. Nicht in dieser Zeit. Ich verstehe den Konflikt, Captain. Ich bin bereit. Versprochen. Die Ehre war ganz meinerseits Mittel 1. Grace, wir sind mobil. Aktiviere die Feuerkontrolle. Die Feuerkontrolle steht. Du hast die Steuerung. Vielleicht gibt's es dann Ethan Backup. Das Ziel ist markiert. Feuer auf meine Position. Grace, du musst dort sofort verschwinden. Feuer auf meine Position, Sorter. Das kann ich nicht Nora, beende die Mission. Das ist ein Befehl. Hey, <laughs> Wir werden das nicht überleben. Wir stehen da. Bitte sagt da steht Eason. Irgendwo. Das ist das erste Mal, dass unser Hauptcharakter wirklich stirbt in diesem Spiel. Willst. Für meine liebe Frau Olivia und meine Tochter. Oh nein. Zeit. Wenn ihr das hier lest, komme ich wohl nicht mehr nach Hause. Ich war auf den Tod vorbereitet. Ich hoffe, ich bin würdig gegangen. Meine Zeit ist zu Ende, aber ich war doch so gesegnet. Ich habe die perfekte Frau geheiratet. Ich erwarte eine Tochter. Was könnte ich noch mehr verlangen? Ich liebe dich, Olivia. Zeig unserem Baby die Welt und umarme sie von mir. Erinnere sie an ihren Papa. Und und bitte, hab nie Angst davor, wieder dein Glück zu finden. Nesrin. Hallo, mein Schatz. Ich musste auf diesen Einsatz, bevor du geboren wurdest. Es tut mir leid, dich nicht aufwachsen zu sehen. Dein Papa wollte die Welt etwas besser machen. Deshalb gibt es dich auch. No. Betet für mich und versucht jeden Tag etwas Gutes zu tun. Das ist voll schön. Lebt wohl, meine Lieben. Victor. An meine geliebte Frau Sarah, meinen Sohn Noah und meine Tochter Abby. Wenn ihr das lest, bin ich, und das kann ich mit Gewissheit sagen, für eine gerechte Sache gestorben. Der Krieg kostet mehr als ein Menschenleben. Und ich habe meines gerne für die Verteidigung meiner Männer und Familie geopfert. Abby, es tut mir leid, dass ich mein Versprechen nicht halten konnte, dass ich nach Hause zurückkehren würde. Der Glaube an deine Zukunft gab mir die Stärke, das, was uns lieb und teuer ist, zu schützen. Du wirst immer Papas kleines Mädchen sein. Noah, bleib immer aufrecht und ehrlich. Steh zu deinem Wort. Setze Gewalt nur als letzte Maßnahme ein. Du bist jetzt der Mann im Haus. Sarah, beschütze unsere beiden Kinder und bitte vergib mir, dass ich euch allein gelassen habe. Wenn mein letzter Atemzug nicht auf dem Schlachtfeld gewesen wäre, dann in deinen Armen. Behalte mich immer in deinem Herzen. Meine lieben Kinder... Da ihr diesen Brief nur im Falle meines Todes erhaltet, ist dies sicherlich ein trauriger Anlass. Aber bitte seht es nicht so. Für mich war unsere Existenz auf der Erde, die Zeit, die wir Leben nennen, stets ein Geschenk, das wir zur Erfüllung einer größeren Sache als uns selbst einsetzen. Jeder stirbt eines Tages. Man muss den Tod nicht fürchten. Ich habe meinen Job geliebt aber den Krieg gehasst. Doch die wahre Mission, die ich jeden Tag Geheim ausgeübt habe, war der Schutz von euch beiden, vor allem und jedem, der eure Gesundheit und euer Wohlbefinden gefährden könnte. Versprecht mir, euch gegenseitig zu beschützen und genießt euer Leben in vollen Zügen. Ich liebe euch über alles. Mama, Mama und Papa, als ich zu den Marines ging, habe ich euch gesagt, dass ich bereit bin, mein Leben dem Kampf für eine gerechte Sache zu widmen. Wenn ich nicht mehr nach Hause zurückkehre, dann genau aus diesem Grund. Ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen heldenhaft gestorben bin. Und ich hoffe auch, dass ich euch stolz gemacht habe. Ich hatte mir selbst eingeredet, auf Distanz zu den Leuten hier zu bleiben, aber das klappt nicht. Ich hatte hier keine Angst ich hatte Heimweh. Mama, ich habe letzte Nacht geträumt, dass du uns Abendessen machst und wir alle gemeinsam am Tisch sitzen. Sagt Tante Joyce, dass ich sie lieb habe, gib Bailey einen dicken Kuss von mir und einen neuen Tennisball. Wir alle hier haben Mutter und Vater, aber Papa und du, ihr habt nur einen Sohn. Tut mir leid, dass ich es nicht nach Hause zurückgeschafft habe. Semper Fidelis, euer euch liebender Sohn Todd. Ich mische mich hier ganz kurz mal ein, ich finde die mega schön, wir hören die gleich noch zu Ende. Natürlich wird Ethan als letzter genannt. Aber ich finde das ein mega schönes Detail. Ich finde es voll cool. Es ist richtig traurig, Magna, aber es gibt denen noch mehr Charakter. Die Navy hat mein Leben zur ich ich mache das mal fertig, so kurz. Du, ich habe eine wichtige Aufgabe und bin zu allem bereit, selbst hierzu. Die Armee hat mir nicht mein Leben gestohlen. Ich wollte es so. Ich weiß, es ist nicht leicht. Weine nicht um mich oder uns. Weine um eine Welt, die nicht im Frieden ist. Du bist alles, wovon ich je geträumt habe. Wenn ich an dich denke, rast mein Herz. Ich grinse. Ich lache und alle sagen mir, dass ich glücklich aussehe. Das bin ich auch. Ich habe dich. In Liebe, Yetide. Lieber Andrew, es ist Flottenwoche. Die Kriegsschiffe sind im Trockendock in der Dämmerung. Ich bin zu Hause, aber... Was ist das ohne dich? Ich wusste, dass ich hatte, was alle Frauen wollen. Ein Mann, der dem Leben mehr Bedeutung verlieh. Du warst meine hübsche, bessere Hälfte. Seit wir uns anblickten, dachte ich ständig an dich. Ich tue es immer noch. Bei mir hat mein innerer Antrieb mir meinen Rang gebracht, aber ich verlor meine Ehe. Bei der Marine lernt man jede Mission abzuschließen und niemals aufzugeben. Daher werde ich dich immer lieben. Ganz egal, wohin oder wann ich gehe. Danke. Es war ein Geschenk. Auf ewig in Liebe, Laura. Sir, ich weiß nicht so recht, wie ein Sohn seinen Vater grüßt, wenn er ihn eine halbe Ewigkeit nicht gesehen hat. Hallo, Papa. Ich konnte über die Personalabteilung in Washington endlich deine Adresse finden. Ich musste Ihnen sogar meine Geburtsurkunde zeigen. Ich möchte, dass du weißt, dass ich deinen Fußstapfen gefolgt bin. Ich bin zur Marine gegangen. Ich dachte, das würde dich stolz machen und wir hätten etwas, worüber wir reden könnten. Ich habe mich als Scharfschütze ausbilden lassen, aber mit der Zeit wurden meine Augen schlechter. Im Moment bin ich als Ausbilder auf dem Unserträger Retribution. Meine Mutter Sandy ist dieses Jahr gestorben. Ich bin nochmal zum alten Haus gegangen und habe ein Kästchen mit deinem Silverstar gefunden. Mutter hat ihn immer aufbewahrt. Ich war im marine football und habe einen Schulrekord beim Diskus aufgestellt. Sandy meinte, du hast auch Football gespielt. Wenn du noch in Tennessee leben würdest, hätte ich mal vorbeigeschaut. Auf ein Bier oder so. Ich verzeihe dir, dass du gegangen bist und hoffe, du bist nicht sauer, dass ich schreibe. Danke, dass du geholfen hast, mich auf diese Welt zu bringen. Ich wollte immer ein guter Mensch sein. Maynard Griffin. Als ob sie Griff so eine Hintergrundgeschichte geben. Der Fug. Das hätte ich bei dem nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. Ja, wir haben nur noch einen offen und... Eigentlich für mich der beste Charakter, so ziemlich. Okay, Griffin war echt cool, muss ich zugeben. Hätte ich nicht erwartet. Sir, wir sind hinter feindlichen Linien, mitten in der Schlacht. Sie haben einen Befehl gegeben, von dem es möglicherweise keine Rückkehr gibt. Sie taten, was getan werden musste. Ich bin stolz auf Sie. Sie sind der geborene Anführer, Sir. Heute war einer der schlimmsten Tage der Geschichte. Aber wenn ich das so sagen darf... Der beste Tag meines Lebens. Ich habe alles getan, wofür ich ausgebildet wurde. Und noch mehr. Zusammen haben wir für die gute Sache gekämpft. Über Titan sagten sie wir seinen Brüder. Ich wollte immer wissen, wie es ist, eine Familie zu haben. Jetzt weiß ich es. Admiral Rains hat gesagt, ein Soldat ist nur so gut wie seine letzte Mission. Wenn das hier unsere ist, dann bin ich sicher, dass wir verdammt gut waren, Sir. Besser in Flammen aufgehen, als um zu Rost zu zerfallen. Metal 1 Ende. Das ist so verdammt cool. Ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal gesagt, ich habe an den letzten Teilen gezweifelt, aber mit diesem Teil haben sie es echt eigentlich alles wieder rausgeholt. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Die Story war echt packend, es war halt futuristisch, aber es war nicht übertrieben. Es gab Elemente, bei denen ich gesagt hätte, hätte es nicht unbedingt sein müssen, aber es war okay. Ja, wir haben noch einiges zu tun hier drin tatsächlich. Noch einige Medaillen zu holen. Erfolge zu feiern, habe ich auch noch. Ich muss gucken, es gibt viele Erfolge, die es nur online gibt und da muss ich dann schauen. Ähm ja, es wird eine Pause geben, weil Infinite ist der letzte Teil nicht. Ich habe noch World War 2. Ups. Ich guck mal. Ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, irgendwie. Diese letzte Teil haben mir gerade voll die Sprache verschlagen. Und, und Griff vor allem. Und Ethan. Oh, Ethan ist so cool. Ich feiere ja den gerade richtig schön. Und er hat halt auch niemanden, dem man diesen Brief hätte geben können sonst. Und wir haben ihn nie hören können. Also der wir schon, aber der Captain nicht. Der Captain hat diesen Brief nie bekommen. Diesen Abschied von Ethan. Das ist speziell <lacht> irgendwie. Ich weiß nicht. <lacht> Äh, eben, ich glaube, das nächste ist dann World War 2, dann wäre noch ein Black Ops 4 offen, bei dem ich hoffe, dass es nicht wie Black Ops 3 wird. Black Ops 3 war okay, aber es habe ich nicht geflasht. Und Infinite Warfare war mit Abstand einer der besten Teile in diesen ganzen Spielen. Ich muss zugeben, Black Ops hat mich geflasht. Modern Warfare war cool. Aber ich glaube, Black Ops 1 und Infinite Warfare stehen sich nix nach. Nach all dieser Zeit. Ach, wenn man dieses Futuristische nicht so mag. Es war nicht übertrieben. Ich lasse die Credits wie immer natürlich laufen. Ich glaube, wir fahren noch irgendwo hin, so wie es aussieht. Unten kommt nämlich langsam Licht in den Bildschirm. Vielleicht kommen wir auf die Erde zurück. Wer weiß. Sieht... So aus. Ja, wie gesagt, ich bin dran, am ersten Teil jetzt wieder die Folge freizuspielen. Würde hier heißen, dass ich irgendwann zurückkehre für Boni. Und dann mal schauen, was ich erreichen kann. Oh, ich, die Musik ist echt schön. Ich habe das am Anfang schon gesagt, als ich in Infinite Warfare eingestiegen bin, habe ich nichts erwartet. Weil nach Ghost, nach Black Ops 3, nach Advanced Warfare, das glaube ich Ghost Advanced, Black Ops 3 war es und jetzt kam Infinite. Nach diesen drei Teilen habe ich gedacht, ja, hier wurde COD langsam schlecht und jetzt war es das. Und dann macht einfach so ein Spiel auf. Und dann gab es halt wie im... Ghosts gab es halt so ein Argument, um zu sagen, ja, es war nice. Bei Ghosts war es der Hund. Und die Story war ganz okay, der Hund war cool. Und hier dachte ich, ja, okay, sie haben Ethan. Das war das ist ganz cool. Und dann kommt so eine Story raus. Boah, finde ich das geil. Und nein, ich heue nicht, nur muss es nebenbei. Ich bin nur gerade sehr. Überrascht davon. <lacht> ich finde das voll schön. So. Wenn das ist, der Weg ist, wie es weitergeht mit Call of Duty, dann, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Nach Call of Duty habe ich da noch einiges vor. Ich habe ja wie gesagt ziemlich alle Konsolen hier rumstehen und Halo ist tatsächlich auf meiner Liste. Ich habe Halo 1 für die Xbox 360 dann Halo Reach, Halo 3, 4, 5. Nein, 5 nicht. Habe ich auf der Xbox 360 und Halo 2 habe ich auf der Xbox, aber die Xbox 360 kann den Xbox Titel lesen. Denn alle Konsolen haben diesen schönen Anschluss hinten dran, außer die originale xbox die hat einen breiteren, deswegen kann Elgato tatsächlich die alte Xbox nicht aufnehmen. Das ist ein bisschen schade. Kannst mal kurz gucken, dass das Kabel hier nicht knickt. Es ist zwar nur das HDMI-Kabel, aber es wäre trotzdem schade drum. So. Development Babies, oh, voll cool. Cosmo Crosby, das ist nicht unbedingt in Yatavan, Yon Kunas klingt irgendwie indisch oder sowas in die Richtung. Was für ein war das überhaupt? Magische Schublade mit COD. <lacht> Ich glaube, ich werde nachher noch World War 2 installieren, dann. Wo ist das? Guck mal. Das steht mir irgendwo ein Jahr drauf. 16. 2016? Ach du Scheiße. Wenn wir das jährlich gemacht haben, das ist World War 2, 17, dann müsste Black Ops 4, 18 sein. Und danach? War das Modern Warfare Remastered dabei? Oder wie? Es bin ich ja, wenn es so weitergeht, bin ich voll dabei. dann Ich habe mal gesagt, dass er ja, Modern Warfare ist eine Infinite ist 17, World War 2 ist 18, Black Ops 4 ist 19 und das Modern Warfare, das Remaster ist 2020, obwohl es äh, MW 19 heißt auf Wikipedia. Lustig. Weil im Designline steht bei. Ah, kurz vor 2020. Das wird im Oktober verreleased. Das heißt, der diesjährige Titel ist sogar noch offen. Die ganzen Musik, die mir. King of Rock wird mir hundertprozentig weggestrikt. Wenn es das ist, was ich meine. Run DNC, Specials, Transax. Twisted Sister sagt I Wanna Rock von Twisted Sister ist glaube ich sogar das. Und wenn das letzte Lied ist Credit Song ist, dann es ist es tatsächlich immer so, dass mir Call of Duty irgendwelche Copyright Beschwerden reinbringt, aber Advanced Warfare, das war das einzige, was mir tatsächlich Zwischenszenen gestrichen hat. Bis jetzt. Ich habe die Folgen von bei der Produktion dieses Spiels wurden keine Oha, keine Roboter verletzt. Danke, dass ihr unser Spiel gekauft und durchgängig gespielt hat. Ist das Resultat der Begeisterung und Leidenschaft vieler Personen, die zusammengearbeitet haben, um das bestmögliche Spiel zu spaffen. Im Namen von ganz Infinity War danken wir unseren Familienfreunden, Fans für die Unterstützung und Geduld während der unzähligen Stunden und langen Nächten. Hier zu wir ohne euch hätten wir das nie geschafft. Vielen Dank. Den Rest müsst ihr selber lösen, das war jetzt zu schnell für mich. Ich habe es gelesen. Spezialist ist neue Schwierigkeit. Wir haben hier noch einige Missionen, die wir machen müssen. Irgendwo stand, wenn ich sie erledigt habe. Ich weiß nicht, ich guck mal ganz oben. Ah, abgeschlossene Schwierigkeit, dann war das so... ...auf Soldat als auf Normal. Und wir müssen die ganzen Operations noch machen. Ich bin ja ein bisschen ver ver ver verleitet dazu, dass ich die in den Spielen nochmal sehen kann, aber... Ah, hier haben wir das MW Remastered, das letztes Jahr rauskam. Ich glaube, den Zombie-Modus... Achso. Kann ich Zombie-Lokal spielen? Achso, das ist wieder das. Okay, das kenne ich sogar schon. Das ist voll heavy. Da habe ich echt Probleme mit. Ich komme immer bis zu einem bestimmten Punkt. Na gut, dann... Habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich für euch, bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder bei einem anderen Spiel oder bei diesem Spiel. Ach, ich genieße die Musik gerade ein bisschen sehr hier drin. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!